Hast du das Problem gelöst? Du verfolgst diese Ladung und bringst das in Ordnung. Der Abwurf findet hier statt. Mit ziemlicher Sicherheit eine Falle. Ihr wisst doch, dass Pizza-Partys das Beste auf der Welt sind. Also zufrieden? Das ist ein Anfang. Jedenfalls trägt er die Ware. Nichts hat sich geändert. Hast du sie nicht mehr alle? Du hast gespielt und du hast verloren. Für dich ist es vorbei.